Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in Ilias eine Höraufgabe erstellen können. An sich ist das kein eigener Fragetyp, sondern eher eine Erweiterung zu den bestehenden Fragetypen, wie also Single-Choice, Multiple-Choice-Fragen. Und diese Art von Fragen eignet sich natürlich sehr gut für Fachrichtungen, die mit Sprache zu tun haben, bei denen dann die Lernenden eine Höraufgabe erhalten sollen, wo Sie zum Beispiel einen Dialog hören und dazu entsprechend Fragen beantworten. Wie gehen Sie dabei vor? Ich habe hier zunächst schon eine Lückentextfrage als Beispiel erstellt. So sieht die in der Vorschau aus. Es sind also hier zwei Fragen, die sich dann gleich auf den gehörten Dialog beziehen werden. Nun haben Sie also die Grundfrage schon erstellt und fügen noch die Audio hinzu. Dafür gehen Sie hier im Bearbeitungsmodus der Frage auf den Punkt Seite bearbeiten. Hier oben haben Sie einen Bereich mit einem Plus und wenn Sie dort hinaufklicken, können Sie hier verschiedene Elemente hinzufügen, unter anderem auch eine beschränkte Medienwiedergabe. Die beschränkte Medienwiedergabe, wie Sie denn auch schon hier sehen, hat eine Einstellung, wie oft also das Medium wiedergegeben werden kann. Wollen Sie das also einschränken, auch beispielsweise zweimal, ist diese Option die beste. Alternativ könnten Sie dann auch ähm, nur ein Audio hinzufügen, wenn Sie sagen, es ist egal, wie oft das Audio wiedergegeben werden kann. Sie geben hier einen signifikanten Titel ein die Mediendatei aus und können auch noch überlegen und entscheiden in Bezug auf die Zählung, ob die zwei Wiedergaben im Testlauf zählen oder in der gesamten Login-Sitzung oder bei den Wiedergaben eines Nutzers. In der Regel empfiehlt sich dieser erste Punkt im Testlauf, der auch schon automatisch ausgewählt ist. Weiterhin könnten Sie auch noch ein Startbild hinzufügen und optional die Breite und Höhe des Players mit angeben. Und Sie entscheiden auch weiterhin bezüglich der Abspielart, ob es nur ähm, auf dieser einen Frageseite abgespielt werden kann und ob währenddessen die Frage beantwortet werden kann. Oder ob nur das Hören des Audios oder die Bearbeitung der Fragen möglich ist. In der Regel ist auch das hier. Zu empfehlen, das gehört und beantwortet werden kann zur gleichen Zeit. Weiterhin können Sie hier unten noch entscheiden, ob ein Pausieren der Audiodatei möglich ist. Sichern Sie Ihre Eingaben mit Speichern. So, hier oben befindet sich dann Ihre Audiodatei, die Sie hochgeladen haben. Und hier unten finden Sie dann nochmal eine kleine Übersicht über Ihre Einstellungen. Schauen wir uns das einmal an in der Vorschau, wie es dann aussieht. Das wäre also hier oben Ihre Audiodatei, wo man auch die Lautstärke regeln kann. Und wenn wir das einmal mal kurz Wiedergaben klicken, haben Sie hier schon die kleine Wiedergabe. Und das war es auch schon. Sie können natürlich das weiterhin immer gerne bearbeiten, wenn Sie wieder auf Seite bearbeiten gehen. Und zum Beispiel hier oben im Bereich anklicken und entweder auf Eigenschaften gehen oder wenn Sie noch irgendwelche andere Ausrichtungen mit hineintragen wollen, können Sie hier beispielsweise auch nochmal die Datei ändern, verschiedene Einstellungen treffen, je nachdem, was Sie benötigen. Ansonsten betrifft dieser Dialog hier speziell diese eingeschränkte Medienwiedergabe, wo also Sie das hier auch nochmal sehen mit der Maximalanzahl der Wiedergaben und ob beispielsweise hier die Abspielbar Abspielart oder das Pausieren hiermit eingestellt ist. Weiterhin noch der Hinweis, wenn Sie so eine Audioaufgabe mit verwenden. Sollten Sie auch noch einen weiteren Bereich, zum Beispiel mittels dieses Plus hier hinzufügen und in einem Text Ihre Studierenden darüber informieren, wie oft beispielsweise diese Audiodatei zu hören ist und ähm, beispielsweise auch wie die Zeitangaben gestaffelt sind? Sie wissen ja, in Ilias gibt es keine Zeitangabe pro Frage, nur für den gesamten Test, aber ein Hinweis auf alle Fälle, wie oft der Text hörbar ist, sollten Sie definitiv hiermit einbringen. Mit Speichern und Zurückkehren sind wir dann wieder auf unserer Fragebearbeitungsseite und schauen uns das nochmal in der Vorschau an. Und da hätten wir die fertige Frage. Viel Erfolg beim Ausprobieren!